China arbeitet derzeit in der Buchhaltung und sie hat heute diesen Buchungssatz gebildet. Und den kannst du dir mal angucken und mal überlegen, welcher Geschäftsfall steckt denn hinter diesem Buchungssatz. Also es ist klar, wir kaufen hier ein und zwar kaufen wir Handelswaren ein und das Ganze auf Ziel. Das heißt, wir bekommen eine Rechnung dafür. Die Ware wird dann geliefert und im Lager wird die Ware dann ausgepackt und begutachtet und der Lagerist, der ist schon ganz entsetzt, denn er stellt fest, dass unsere Ware, dass die Handelswaren allesamt beschädigt sind. Und wenn wir etwas einkaufen, egal ob das Werkstoffe sind oder Handelswaren, und die sind beschädigt, dann macht unser Unternehmen folgendes klar, das geht retour, das heißt, das wird zurückgeschickt. Wir haben hier eine Rücksendung vorliegen, das ist ein neuer Geschäftsfall, und jetzt ist Tina wieder dran, denn einen Geschäftsfall müssen wir buchen. Und wie wir eine Rücksendung buchhalterisch lösen, das schauen wir uns jetzt an. Damit haben wir folgenden Geschäftsfall. Und zwar senden wir Handelswaren im Wert von 357 Euro brutto an den Lieferer zurück und wir erhalten dafür eine Gutschrift. Eine Gutschrift erhalten, das bedeutet jetzt nicht, dass wir Geld bekommen, denn wir haben diese Rechnung ja noch nicht bezahlt, wir haben nur die Waren zurückgeschickt. Und die Rechnung müssen wir natürlich dann nicht bezahlen und das nennen wir eine Gutschrift erhalten. Ja, wie machen wir das jetzt buchhalterisch? Schauen wir uns hier mal in Rot den ursprünglichen Buchungssatz an. Das ist der Einkauf gewesen und zwar auf Ziel. Und dieser Einkauf ist jetzt eigentlich hinfällig. Der muss jetzt ja umgekehrt werden, weil eben dieser Aufwand ja in der, oder tatsächlich gar nicht vorliegt. Genauso haben wir ja auch keine Rechnung mehr, die wir bezahlen müssen. Das heißt, wir müssen diesen Einkauf umkehren und genauso, Bilden wir den Buchungssatz zur Rücksendung, indem wir den ursprünglichen Einkaufsbuchungssatz umdrehen. Damit wird also zum einen oder werden zum einen die Verbindlichkeiten ausgeglichen, die vorher im Haben gebucht wurden sind. Jetzt werden sie im Soll gebucht, damit sind die ausgeglichen und das gleiche dann mit dem Aufwand, der jetzt hier im Haben gebucht wird, und die Korrektur der Vorsteuer. Das Ganze nennen wir Storno-Buchung, also der Einkauf. Die Einkaufsbuchung wird storniert und damit ist die Rücksendung auch buchhalterisch abgeschlossen. So, den Buchungssatz einfach umkehren bei einer Rücksendung. Das können wir uns ganz einfach merken und das ist ziemlich einfach. Aber wenn wir jetzt mal ins Detail gehen, dann müssen wir doch ein paar Sachen uns überlegen. Und zwar, was ist denn zum Beispiel, wenn nicht alle Waren beschädigt sind und wir nur einen Teil zurückschicken? Da kannst du dir mal überlegen, wie denn da der Buchungssatz aussehen würde oder wie er anders aussehen würde. Und ja, wenn sie beschädigt sind, das ist ein sogenannter Sachmangel, aber gibt es denn noch andere Ursachen und andere Gründe für die Rücksendung von Waren, also von Handelswaren oder auch von Werkstoffen? Ja, und die dritte Sache ist... Es gibt manchmal Live-Verpackungen, also wir kaufen etwas ein, Werkschiffe zum Beispiel, die sind verpackt und diese Verpackung, die senden wir zurück an den Lieferer. Wie würde denn da der Buchungssatz für diese Rücksendung aussehen?